So, du hast jetzt mit mir zusammen alles installiert. Ich habe dir alles von A bis Z erklärt beim WordPress, alle Menüpunkte auf der linken Seite. Und jetzt machen wir mal gemeinsam ein Backup, weil dieses Backup ist sehr, sehr wichtig. Nämlich solltest du ein Backup erstellen bei jedem, wirklich bei jedem Update, was du machst, und in diesem Video zeige ich dir jetzt, wie du manuell ein Backup erstellst, was ich dir auch sehr empfehle. Und ich zeige dir auch, wenn dieses Update zum Beispiel fehlgeschlagen hat, wie du dein Backup wieder zurückspielen kannst. Dazu wechsle ich jetzt hier mal auf Screen Sharing. Du siehst hier schon bei den Aktualisierungen habe ich zwei. Wenn ich hier draufklicke, dann werden mir diese Aktualisierungen angezeigt. Hier das Age Capture for Forms and More und Elementor mit einer neuen Version hier auch immer schauen. Jetzt dieser Versionssprung 3.3.1 auf 3.4.1 ist nicht so riesig. Wenn du aber höhere Sprünge hast, dann äh, wird es unter Umständen ein bisschen kritischer. Deswegen auf jeden Fall immer ein Backup erstellen. Gut, als erstes logst du dich mal ins Admin ein. Das findest du bei deinem Hoster wahrscheinlich, wenn du draufklickst auf deine Datenbank. Und hier beim PHP MyAdmin wirst du dann deine Datenbank sehen und hier kannst du alles entsprechend äh, einsehen. Hier kannst du auch Änderungen vornehmen in den einzelnen Tabellen, da ist viel zu technisch. Ich zeige dir jetzt, wie du diese exportierst. Aufgepasst, es kann sein, dass diese PHP MyAdmin-Version, äh, die ich dir hier zeige, auf deinem Hoster ein bisschen anders aussieht als bei mir. Also gehst du auf Exportieren gehst auf Angepasst, weil ich möchte hier zum Beispiel den Damen anpassen. Hier nimmt er schon automatisch die Database. Dann gehen wir hier auf die UTF-8. Das ist okay. Und ich mache sehr oft noch ein GZIP komprimiert und dann einfach ganz unten auf OK. Und jetzt zeigt er dir entsprechend die Datenbank an. Hier berosici RR test SQL.GZ, da macht immer ein SQL.GZ für GZIP, dann gehen wir hier mal auf die Backups und auf den Test und speichern mir das Ganze hier ab. Das war's schon mit der Datenbank. Jetzt muss ich aber das Ganze noch von der Webseite. Also ich habe jetzt die komplette Datenbank. Das aller aller Allerwichtigste für WordPress ist jetzt schon mal gesichert. Jetzt brauche ich aber, bevor ich das Update mache, noch entsprechend alle Daten, die ich von WordPress bekomme. Dazu gehe ich in meinen FTP rein, markiere mir alle Dateien und lade sie runter. Das hier kann ich jetzt überschreiben. Ich habe da kurz was vorbereitet, weil Solltest du zum Beispiel nicht herausfinden, wie deine Datenbank genau heißt, kannst du dir die sogenannte WP-Config mal kurz herunterladen. Die sieht dann so aus. Hier hast du die ganzen Daten und unter DB Name hast du den Datenbanknamen, hier den Benutzer, dann falls du das Passwort benötigst, hast du hier dein Passwort und natürlich auch den Datenbank-Server. Und hier unten ein Stück weiter unten hast du dann noch den Tabellenpräfix, falls du gerade nicht äh, weißt und alles in einer gleichen Tabelle drin hast, äh, welche Tabellen du entsprechend neu machen bzw. Äh, exportieren musst. Das also in der wp-config drin. In der Regel brauchst du das aber nicht, weil du sowieso für jede WordPress-Installation definitiv eine einzige Tabelle anlegen solltest. Und wir warten jetzt kurz, bis das fertig ist. So, alle Daten sind jetzt hier unten. Du kannst ja, hast du auch schon gelernt, diese drei Dateien eigentlich löschen. Die braucht kein Mensch. Jetzt hast du hier diese Datenbank und den Rest mit den Dateien. Jetzt gehen wir also zurück in die Webseite. Wir können hier alle auswählen, aktualisieren. Jetzt, je nachdem, wie viele Plugins du hier hast, solltest du aufpassen, dass du nicht alle Plugins miteinander äh, aktualisierst. Also hier Elementor ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, weil ohne Elementor kannst du ja deine Webseite nicht äh, bearbeiten, wenn du damit arbeitest. Also würde ich das, wenn du mehrere Updates machst, vielleicht erst zum Schluss machen, weil wenn du jetzt zum Beispiel zum Schluss merkst, oh Scheiße, das geht nicht, dann kannst du wieder von vorne beginnen. So wie ich dir jetzt nachher zeige, wie das funktioniert mit den ganzen Uh, Updates wieder zurückzuspielen bzw. die komplette Installation wieder zurückzuspielen. Wir aktualisieren das jetzt mal. Das geht in der Regel ziemlich fix, je nach Schnelligkeit deines uh, Webservers. Jetzt ist er fertig. Das sieht dann in der Regel so aus. Er geht in den Wartungsmodus. Da habe ich dir nachher noch einen kurzen Tipp, falls du aus diesem Wartungsmodus nicht rauskommst. Und jetzt stellst du fest, wenn du hier auf die Startseite gehst. Oh, Startseite. hm. Keine Bilder, nichts, irgendetwas fehlt hier. Ne? Jetzt hast du natürlich alle Updates schon gemacht und weißt natürlich nicht, an welchem Plugin das genau gelegen hat. Jetzt gehen wir also zurück und sagen gut, okay, Pech gewesen. Dann nehme ich mir hier die ganzen Daten von der WordPress-Seite und pack die wieder rüber und sag überschreiben, immer diese Aktion ausführen. Das ist jetzt über FileZilla und warte wieder, bis alle Dateien überschrieben wurden. Alle Dateien sind jetzt wieder auf dem Server drauf. Wenn du jetzt auf die Webseite gehst, dann hast du das Problem, dass die Webseite dir einen Fehler ausgeben wird, weil die Datenbank nicht übereinstimmt mit dem, was du hier jetzt wieder hochgeladen hast. Also gehen wir zurück auf die Datenbank. Und jetzt wähle ich hier Importieren. Das heißt, nee, zuerst gehe ich in die Struktur, lösche mal alle Tabellen, weil sonst gibt es Fehler. Dann gehe ich hier auf Importieren, wähle meine Datei aus. Hier diese bro test SQL.GZ. Gehe hier unten auf OK und jetzt wurde der Import abgeschlossen. Pass auf, wenn die Datenbank relativ groß ist, da gibt es meistens so eine Beschränkung, kann es auch sein, dass diese Datenbank nicht so schnell importiert wird. Du kannst sie zwar exportieren, aber dann nicht mehr importieren. Ich glaube, das müsste so ab 25 oder ab 250 Megabyte Größe über eine andere Möglichkeit machen. Es gibt auch je nach Host, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Datenbank zu exportieren, wieder zu importieren. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Webseite und das neu laden und hier im Dashboard wieder nachschauen, dann hast du hier noch die zwei Aktualisierungen. Jetzt kopiere ich mir mal schnell diese URL, füge die hier ein, damit ich wieder auf der Startseite bin. Und jetzt gehst du halt hin und aktualisierst zum Beispiel nur mal dieses Plugin. Und wenn ich jetzt hier in den Wartungsmodus komme und aus diesem Wartungsmodus nicht mehr herauskomme, das kann sein, dass er sich vielleicht aufhängt, dann äh, gehe ich ebenfalls auf den FTP, aktualisiere das Ganze. Und jetzt müsste hier eigentlich so eine Datei sein, die ich jetzt gerade nicht finde. Offenbar hat es funktioniert. Dann gehe ich nochmal in die Aktualisierungen rein. Und jetzt will er noch mehr aktualisieren. Dann haben wir jetzt nochmals diesen Wartungsmodus. Und wenn ich das jetzt aktualisiere, dann haben wir hier eine Punkt Maintenance. Diese Punkt Maintenance äh, kannst du löschen, sobald du denkst, dass die Updates abgeschlossen sind. Das macht er, damit. Diese Datei wird dann zum Schluss wieder gelöscht, damit einfach während dieser Zeit halt niemand auf die Webseite zugreifen kann. Wegen Wartungsarbeiten ist diese Webseite kurzzeitig nicht verfügbar. So machst du also ein manuelles Update. Ich empfehle dir, dieses Update auch immer so manuell zu machen, damit du keine Probleme bekommst. Es gibt zwar Möglichkeiten von... Plugins, die dir dann dieses ganze Backupen und so weiter entsprechend ersparen. Ich mache das immer manuell, weil dann bin ich zu 100% sicher, dass auch alles funktioniert.